Das PLC Ultima Team hat die Funktionen des Exchangers aktualisiert. Jetzt ist es noch schneller und einfacher geworden, PLC UX gegen PLC U umzutauschen. Wenn die Umtauschtransaktionen früher dem Guthaben von Ultima Farm geschrieben wurden, so kommen Sie jetzt durch für den Umtausch erhaltenen Coins für ein spezielles Umtauschguthaben, von dem Sie mit wenigen Klicks Ihre Coins abheben können. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie der Exchanger funktioniert. Der Exchanger befindet sich in Ihrem persönlichen Benutzerkonto auf der Website plcux.com. Der aktuelle Wechselkurs des PLCUX PLCU pars sowie der PLCU-Guthaben werden auf der Umtauschseite angezeigt. Um einen Umtausch vorzunehmen, wählen Sie das PLCUX PLCU Paar aus dem Dropdown-Liste aus. Nachdem Sie das Paar ausgewählt haben, wird die Umtauschadresse generiert, an die Sie Ihre PLCUX Coins senden müssen. Nachdem Sie PLC UX an die angegebene Adresse gesendet haben, wird der entsprechende Betrag in PLC Ultima an Ihr Exchange Balance gesendet. Wie Sie sehen können, ist der Prozess sehr einfach und der Austausch selbst ist sehr schnell. Schauen wir uns nun den Auszahlungsprozess an. Sie können PLC U-Coins jederzeit vom Exchange Balance abheben, indem Sie auf die Schaltfläche Payout klicken. Nachdem Sie auf die Schaltfläche Payout geklickt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Adresse der Wallet eingeben müssen, vor der Sie Coins abheben möchten. Fügen Sie die Wallet-Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Transfer in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Jede Auszahlung mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung Ihres Benutzerkontos durchgeführt. Geben Sie daher ein Einmalpasswort von Google Authenticator an, um die Auszahlung zu bestätigen. Danach wird Ihre Auszahlungsanforderung erstellt. Die Coins werden in Kürze an die von Ihnen angegebene Wallet ankommen. Außerdem können Sie jederzeit die gesamte Historie Ihrer Umtauschtransaktionen einsehen. Sie wird auf der Registerkarte History gespeichert. Um dorthin zu gelangen, klicken Sie auf die Schaltfläche History oben auf der Seite. Es öffnet sich eine Seite, die alle Informationen zur Umtauschtransaktion anzeigt, das Datum, den Betrag, die Sie umgetauscht und gemäß dem aktuellen Kurs erhalten haben und der Transaktionsstatus. Wir sind sicher, dass der Exchanger zu einem nützlichen und profitablen Werkzeug für Sie wird.